In dieser Prüfung siegte Lena Waldmann von der Reitakademie Werder mit der Programmnummer 12, Diduschka Moros, 69,853 Prozent. Auch in dieser Prüfung hat die Siegerin Dispens, da sie in der nächsten Prüfung wieder das erste Pferd vorstellen muss. Herzlichen Glückwunsch von hier aus an den Vertreter und an das Pferd und natürlich... Von hier aus auch an die Reiterin, die jetzt schon am Abreiten ist für die nächste Prüfung. Rang Nummer 2 geht nach Luxemburg mit 66,912 Prozent an Hamilton und Christine Moller. Herzlichen Glückwunsch. Rang 3 an leuchtfeuer.de und Patricia Koschel. Vom Reitsportclub Osnabrücker Land 66,127 Prozent das Ergebnis. Die Siegerehrung wird vorgenommen von der Chefrichterin Francis Ferbeck von Roy und von Dr. Kaspar Funke, dem Geschäftsführer der Firma Escon Marketing. Von hier aus noch einmal recht herzliche Gratulation an unsere Siegerin Lena Waldmann und an alle Platzierten. Und wir bitten dann mit Einsetzen der Musik zur Ehrenrunde unter Ihrem Applaus.